haben wir wieder eine neue Challenge vorbereitet und zwar ähm, die Bestrafung gleich Tesafilm-Challenge. Das heißt, ich muss jetzt verschiedene Sachen machen. Wenn ich die Challenge bestehe, dann bekomme ich nichts. Wenn ich aber die, Film vernünftig. Wenn ich aber die Challenge verliere, dann wird mir Tesafilm Wir mit der ersten Runde. Ich kriege jetzt Essen und ich muss erraten, was es ist. Wenn ich es falsch sage, dann werde ich bestraft. Wenn nicht, dann nicht. Das ist schon meine Verpackung. Ich glaube, es sind zwei Zitrone. Richtig. Yeah. Ich denke, ich glaube Milchschnitte ist es, oder? Das war falsch. Das war's nicht Das ist jetzt meine Strafung. Ich weiß, ich mache das ja extra. Soll ich den ganz öffnen? Jetzt mach. Das war die erste dieser runde wir mussten das Experiment leider abbrechen, weil uns das Telefilm ausgegangen ist. Aber wir haben dafür jetzt ein neues telefon geholt. Und <lacht> ja, es geht in die nächste Runde rein. Zeig mal. Wie, sieht das aus? Wie ein Zombie. Boah, <lacht> <lacht> <will suffer> <lacht> Diese Challenge hat ja auch PewDiePie gemacht, ne? Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Wasser auf jeden Fall. Wasser, hey. Wasser. Welches Wasser? Kohlensäurewasser? Falsch. Ja. Hä, hey, wie was denn? Leitungswasser. Ah. Um die... Mach auf den zu. Komm, wir zu der nächsten Runde. Zitronen-Eistee Voll, <lacht> du wirst hier sehen Oh ja So, ja. filmst du schon? Ja doch nicht, beim, beim Mond du musst ja noch essen können Komm nicht hier, da ist die Sonne, der Schatten, komm nicht hier hin Oder duck dich Hä? <lacht> <Was? lacht> <lacht> <lacht> ist das gut? <lacht> ja, ich Ja, das so? das ist, das ist, das ja, das ist zu <lacht> Du bist ja ganz gut. Boah, endlich. <lacht> Challenge gut. Ja, das war's mit der Challenge, mit dem heutigen Video. Schaut auf jeden Fall beim letzten Video vorbei. Das, das ist ich den Abo-Button, um kein Video mehr zu verpassen.